Aus einer Vielzahl unterschiedlicher Fragetypen, wie etwa Multiple-Choice, Wahr-Falsch-Fragen, Formelberechnungen usw. So können Tests zusammengestellt und online durchgeführt werden. Das integrierte Wiki ist ein vollwertiges Werkzeug für die Erstellung von wiki -Seiten. Mit Wikis können Studierende einzeln erstellte Textseiten zusammenfügen, erweitern und diese gemeinschaftlich nutzen.